Da, da, einfach was kommt, das muss machen, da, da gibt es keine richtig da gibt es keine Falsch, einfach mach du, du denkst zu machen, das ist gut oder schlecht, das, du machst es nie. Es ist Gott, du musst das machen oder das machen. Der Gott sagt nichts, du machst das oder das, einfach du machst. Das Deine gute Fülle. Du kannst du beten und sagen, morgen will ich etwas machen. Du kannst du beten und machen, aber du musst nichts glauben. Gott hat gesagt, ich muss das machen. Mm -hmm.